Ich bin von Heute möchte ich euch mal kurz das Sony Xperia M vorstellen. Und zwar hier in der Version mit zwei SIM-Karten-Slots. Das ist ja leider bisher noch eine, ja, eine traurige Geschichte, was zumindest den deutschen Markt angeht. Es gibt viel zu wenig Dual-SIM-Geräte, obwohl sie einen riesengroßen Vorteil bieten. Aber leider ist das bisher eher auf den asiatischen Raum beschränkt und hier landen nur sehr selten mal Geräte in der Hinsicht. Das Xperia M in der Dual-Version ist eines davon, aber auch das ist eher so ein, ja, so ein Mittelklasse-Modell, wenn nicht sogar ein Einsteigermodell. Bietet aber immerhin eine Möglichkeit, zwei SIM-Karten zu benutzen und auch einen Dual-Standby zu haben. Das heißt, man kann auf beiden Karten auch angerufen werden. Eine von beiden Karten kann aber nur für die entsprechende Datenverbindung benutzt werden. Welche das sein soll oder welche das äh, sein wird, kann man dann jeweils im Menü mit auswählen. Man kann also entsprechend die Karte zuweisen und kann auch sagen, ähm, in welchem Sim-Slot dann die entsprechende Karte liegt. Gucken wir uns das Gerät aber erstmal ganz kurz an. Ähm, die Rückseite ist relativ schön gemacht. Das ist so ein, so ein kleines Soft-Touch, finde ich, äh, an der Seite. Und hier auf der Gehäuse rechten Außenseite hat man den klassischen Xperia Button mittlerweile, den An- und Ausschalter, man hat eine Lautstärkewippe und man hat eine dedizierte Kamerataste. Ansonsten gibt es nicht viel zu sehen. Oben drauf, je nachdem wie das Licht jetzt hier drauf fällt, hier sieht man es, ist der 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der anderen Gehäuseaußenseite befindet sich dann der Micro-USB-Anschluss. Unten am Gerät ist eigentlich nichts mehr, nur so eine kleine Möglichkeit um reinzugreifen und eine Öse einzuhängen. Und mal, ob wir das irgendwie ein bisschen in, die, in den Fokus bekommen. Hier unten wäre das dann. Das Gehäuse selbst sieht aus, als wäre es aus einem Guss, bzw. ein Body gehäuse Liegt damit zusammen, dass quasi das komplette Innenteil ins, in die Rückseite versenkt wird. Hier sieht man die Rückseite. Das, was man hier sieht, ist der Anschluss für den entsprechenden NFC-Kontakt. Und hier haben wir dann auch schon das, was das Gerät ausmacht, nämlich zwei SIM-Karten-Slots, sowie die Möglichkeit mit einer Micro-SD-Karte den Speicher noch zu erweitern. Das ist auch notwendig an dieser Stelle, denn das Gerät selbst hat kaum internen Speicher. Das heißt, wir haben hier 4 GB Flash-Speicher. Viel mehr ist das dann auch schon nicht. Der Prozessor selbst ist ein Dual-Core-Prozessor. Mehr können wir da an der Stelle nicht rausholen. Der läuft mit einem Gigahertz getaktet. Die Variante M in dualsim ausführung kommt mit Android 4.2. Der Akku selbst hat 1750 mAh. Die Kamera auf der Rückseite löst mit 5 Megapixeln auf. Macht das mehr schlecht als recht. Bei gutem Licht, wie bei den meisten Kameras, sind die Bilder akzeptabel. Da können wir nichts gegen sagen. Man kann dann schön... Mit Touch-Focus dann auch auswählen, auf was fokussiert werden soll. Ansonsten kann sie Videos in 720p auflösen und die Frontkamera macht nur VGA. Mhm. Jetzt. Ansonsten folgt Sony das, was die Xperia-Modelle ausmacht. Sie haben eine eigene Anpassung mit drauf, sie haben ihre eigenen Oberflächen mit drauf. Das System, alles in allem, funktioniert sehr schön. Es funktioniert rund, es hat angenehmes Feeling, aber es ist nun mal einfach ein Gerät mit der Hardware von gestern. Es ist aber ein Dual-SIM-Gerät, also von daher, wer es denn unbedingt benötigt oder es gerne hätte, der ist nun mal hier auf diese Geräte festgelegt. Da kommt nicht viel mehr bei rum. Wir sehen hier, wir haben zwei SIM-Karten. Wir können sagen, welche aktiviert sein sollen. Es können glücklicherweise im GSM-Netz beide standardmäßig aktiviert sein. Wir können den Karten noch zuweisen, welche Namen sie bekommen sollen, damit sie für uns einfacher zu erkennen sind. Und genauso können wir auswählen, welche Karte für die Datenübertragung zuständig ist. Außerdem können wir sagen, es gibt eine ständige Erreichbarkeit. Ständige Erreichbarkeit heißt hier an der Stelle, man kann sagen, dass eine Karte, sollte sie nicht erreichbar sein, zum Beispiel, weil dort, wo man sich gerade befindet, der entsprechende Netzanbieter keinen Netz, keine Netzverfügbarkeit hat. Dann können wir das automatisch an die andere Karte weiterleiten. Ansonsten gibt es absolut nichts, was großartig von anderen Systemen her unterscheidet. Ihr seht, trotz Dual-Core-Prozessor funktioniert das hier relativ schön. Die Oberfläche ist bekannt. Das ist ganz normal die Sony-Oberfläche, die sie da drüber legen und damit funktioniert das Gerät. Es wird einiges mitgeliefert, was wir hier schon haben. Das kennen wir von anderen Xperia-Modellen. Wir können uns nochmal die Kamera-Version oder Funktion angucken. Die startet man, wie bei den anderen Modellen, auch durch einen kurzen Drücke auf die entsprechende Kamerataste. Und wenn wir jetzt hier, uns gehen wir mal dahin, wenn wir jetzt hier uns das Ganze angucken, seht ihr, ihr habt die Möglichkeit, die Kamera zu benutzen. Da, da ist der Schatten von der Videokamera dann schon im Weg. Ja, ansonsten ganz normale Kamerafunktion. Wir haben die Möglichkeiten hier verschiedene Funktionen auch einzustellen. Es gibt eine HDR-Funktion. Die können wir jetzt hier mal kurz probieren. Das heißt, wir lösen hier aus. Ein bisschen stillhalten. Und dann baut er uns ein HDR-Image, das er aus zwei Bildern übereinander legt, von dem entsprechenden Gerät hier. Und damit haben wir dann schon das, was wir sehen wollten. Ihr seht, die Touch-Tasten sind On-Screen, also das heißt nicht unten im, im Gehäuse mit eingelassen. So, was gibt es ansonsten zum Gerät noch zu sagen? Das Display, ihr seht es, ist ein 4 Zoll Display. Die Größe seht ihr zwar nicht, aber ihr seht, dass das ein verhältnismäßig kleines Gerät ist. Wenn wir jetzt hier nämlich das Nexus 4 nebendran legen, sieht man den Größenunterschied. Starten wir das hier auch mal noch hoch, dann sehen wir das auch mit aktivierten Bildschirm. Und dann sehen wir schon, die Displaygröße unterscheidet sich auf jeden Fall spürbar. Dieses 4 Zoll Display hat eine Auflösung von 854 x 480 Pixeln. Wir sind also weit entfernt von 720p oder sogar von einer Full HD Auflösung. Aber das TFT Display an sich ist relativ gut ablesbar. löst mit 16,8 Millionen Farben auf, hat ein Mineralglas Display, das kratzfest sein soll und... Wie gesagt, der Prozessor selbst ist ein Qualcomm-Prozessor. Gucken wir uns noch mal ganz kurz ins System rein, damit wir die Software-Version hier auch sehen können. Ihr seht Android 4.2.2. Das ist also ein Jellybean Release. Wir kommen auch hier rüber ganz normal in Google Now, so wie wir es von anderen Geräten her kennen. Wenn es eingerichtet ist, funktioniert das dann auch wunderbar. Und ansonsten war es das auch schon. Das war das Xperia M Dual. Ich bin Ben von Notch.de. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.